Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich rannte 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Trade beträgt 2.000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5 unter Berücksichtigung meiner Indikatoren. Euro-US-Dollar sieht ganz gut aus. Allerdings müsste der Kurs noch weiter steigen. Ich steige ein, gleich nochmal. Wenn du diese Strategie erlernen möchtest, kannst du dich noch bewerben für mein privat 10k pro Monat. Ich habe noch genau 9 Plätze frei von 50. Aktuell sind beide Trades im Gewinn, relativ knapp im Gewinn. Den ersten Trade habe ich gewonnen, der Kurs fällt aktuell weiter. Wichtig ist, dass ich den zweiten Trade gewinne. Perfekt gelaufen, beide Trades gewonnen, bis zum nächsten Mal, adios.